Mein Name ist Nadja Giebel, wir haben Button.me am 1. April 2017 gegründet als UG und sind somit ähm, ja, ein Jahr und zwei Monate alt. Der Inhalt erzähle ich gleich noch unseres Geschäftes. Ähm, wir ähm, sind jetzt äh, Anfang des Jahres also richtig an den Markt gegangen, das heißt unser Produkt ist marktfit gewesen im Januar 2018. Also, wir sind auf, ein, auf das Produkt von Button Me wie folgt gekommen. Und zwar im Jahre 2016 ähm, haben wir den Dashbutton von Amazon in den USA wahrgenommen und haben uns das Teil einfach mal bestellt aus Neugierde, hier nach Deutschland. Gab es hier zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und letztendlich, was man hier bei Button Me sieht, ist eigentlich auch der Dashbutton. Nur, dass wir ihn jetzt ganz anders verwendet haben, ihn quasi missbraucht haben für unsere Zwecke. Dashbutton, kurz äh, als äh, Info, wird in den USA genutzt für äh, den Verkauf von Dingen. Heißt, man hat so einen Dashbutton zum Beispiel an der Waschmaschine, an der Kaffeemaschine, wie auch immer. Und entsprechend produktbezogen, wenn sie dann drücken auf diesen Knopf, äh, wird das ähm, also der, der, der, der Stoff nachgeliefert. In diesem Fall Waschmittel äh, Persil oder Kaffeebohnen, wenn der an der Kaffeemaschine hängt und so weiter. Amazon hat darüber natürlich eine höhere Kaufbindung und nutzt ihn für diese Zwecke. Ja, Auf jeden Fall haben wir diese Technik ähm, in der Hardware verwendet und haben daraus aber unsere Idee gemacht, nämlich äh, damit individuelle Nachrichten zu versenden. Das heißt, per Knopfdruck wird eine Nachricht, die äh, hinterlegt ist, Einfach auf das Smartphone der Empfänger gesendet. Das kann zum Beispiel wie in unserem Fall sein, allein lebender älterer Mensch, der zu Hause ähm, noch in den eigenen vier Wänden wohnt. Ähm, zu einem verabredeten Zeitpunkt, zum Beispiel jeden Morgen, drückt derjenige auf den äh, Knopf und die Angehörigen erhalten dann automatisch eine Nachricht, mir geht's gut. Und ähm, diese Nachrichtentexte können individuell hinterlegt werden. Dazu nutzen wir eine Technik und das ist eigentlich dieser grundlegende Ansatz, dass wir hier ein Eingabegerät haben, also sprich diesen Taster. Dann wird das Ganze in einem Rechenzentrum durch mehrere Skriptschritte, auch IoT-Dienste verarbeitet und kommt letztendlich hier auf dem Smartphone wieder raus als Endnachricht. Was darüber transportiert wird, ist eigentlich komplett ähm, individuell. Das heißt, da ist auch der grundlegende Ansatz, wir haben einen IoT-Dienst hier und wir haben ein Empfangsmedium hier. Und dazwischen passieren ähm, verschiedene Abläufe, die skalierbar sind, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Und ähm, damit kommen wir halt in sehr interessante Anwendungsbereiche hinein. Was mir an ButtonMe äh, besonders gefällt, ist eigentlich die äh, vielfältige Kreationsmöglichkeit. Es gibt so viele ähm, ähm, ja, Anwendungsfälle zum einen, aber natürlich auch Ausbaumöglichkeiten dieser Lösung. Also momentan haben wir einen Knopf, da drückt man drauf und es passiert was. Aber wir arbeiten ja schon an den nächsten Ideen. Wir haben hier ähm, Schalter im, im Test, wo man dann zwei verschiedene äh, Tasten für verschiedene äh, Nachrichten hätte. Wir haben E-Paper e dabei. Da kann man auch eine Rückkopplung irgendwo ähm, hinterlegen. Man kann halt ähm, ja, Statusmeldungen abfragen und so weiter. Also das sind alles so ausbaufähige Dinge, wie zum Beispiel auch, dass wir statt eines Tasters eine ganz andere Lösung hätten, dass wir einen kleinen Schalter an der Kaffeemaschine dran haben und in dem Moment, wo morgens die Kaffeemaschine angestellt wird, wird auch und über unseren Dienst, über das, was ja alles schon da ist, einfach die Nachricht aufs Smartphone geschickt, ey, Papa hat die Kaffeemaschine angestellt. Das ist eigentlich genau dasselbe Prinzip, selber Architekturverwendung, nur ein anderer Sensor dazwischen. Das kann ein Bewegungssensor sein, das kann ein wie auch immer geartetes, äh, ähm, ja, äh, auslösendes äh, Gerät sein. Und das macht eigentlich die Flexibilität aus. Das, was spannend an der Sache ist, dass man mit mittlerweile Bausteinen, die am Markt verfügbar sind, ähm, neue Dinge schaffen kann, indem man die zusammenstöpselt, zusammensteckt, eine neue Logik oben drüber legt und dadurch neue Dinge schafft, die früher so nicht möglich waren, dadurch, dass es heute eben Cloud-Rechenzentren gibt, in denen Rechenleistung abrufbar ist, ähm, offene Standards existieren, mit denen man mit Microcontrollern etc über offene Protokolle kommunizieren kann und diese Dinge dann somit einfach in Verbindung setzen kann, als das vor dann immer 10, 20 Jahren der Fall war und das Ganze auch noch mittlerweile in einem preislich interessanten Bereich liegt, aus dem man dann Lösungen bauen kann. Also im Rahmen der Entwicklung gab es mehrere Probleme, das eine ist, auf welcher Plattform wird das Ganze abgebildet, sodass das skalierbar ist, falls das größer und größer und größer wird, dass man nicht von vorne anfangen muss und neu entwickeln muss, sondern dass es eine entsprechende Backendlösung gibt, die, die in größere Bereiche reingehen kann und eben auch ähm, pay as you go von den Kosten her wachsen kann, wenn das dann der Fall ist. Das andere war, wo bekommen wir eigentlich das Eingabegerät? Ja, nämlich in diesem Fall war es der Amazon Button, der zu seiner Zeit in Europa nicht verfügbar war. Ähm, wir haben dann mit äh, eigenen Entwicklung gearbeitet, mit Microcontrollern in, in erster Linie, die diese Dinge gemacht haben. Sind dort dann aber relativ schnell an Grenzen gestoßen, da zwar die Technik wunderbar funktioniert, aber profane Dinge wie Gehäuse ein Problem darstellen, da das ein großer Kostenfaktor ist und dann gleich über Stückzahlen von mehreren, 10.000 redet für ein Startup war das dann noch ein bisschen groß für den Anfang. Das waren so Dinge, da mussten wir den richtigen Weg abfassen, wo entwickeln wir weiter, in welcher Richtung. Wir haben das dann parallel gemacht und mittlerweile ist Amazon auch in dem deutschen Markt verfügbar und wir haben eine Partnerschaft mit Amazon für das Thema eingegangen und ähm, verfolgen dieses als momentan als ersten Eingabe-Button äh, für, für Button-Me. Parallel entwickeln wir halt die andere Lösung auch noch weiter, die mikrocontroller basiert ist und wo wir dann das Problem mit dem Gehäuse noch lösen müssen. Ja, wir stellen uns der, ähm, dem Vergleich am Markt äh, mit dem Notrufsystemen verglichen zu werden, was wir definitiv ja so nicht sind, weil wir positive Nachrichten per Knopfdruck vermitteln. Und äh, viele Kunden müssen jetzt erstmal schauen, was das eigentlich soll, also was, was wir eigentlich machen. Und ähm, von daher ist es ähm, da noch ein bisschen schwierig, dem Kunden zu vermitteln, dass halt äh, genau das Gegenteil des Notrufsystems äh, bei uns durch baden erworben werden kann. Die ganze Logik dieses Prozesses liegt in einem Backend, in einer, einer cloudbasierten Lösung letztendlich, äh, gehostet in europäischen Rechenzentren. Ähm, der eigentliche Versand der Nachricht generiert nur eine Kennung. Diese Kennung ist, ist ähm, mehr oder minder nichtssagend. Ähm, wird Ende zu Ende verschlüsselt, übertragen in die entsprechenden Backend-Systeme. Wir haben Zertifikate, die die ganze Kommunikation entsprechend nochmal absichern. Das geht sowohl eingehend als auch ausgehend. Die Kommunikation der Smartphones mit dem entsprechenden Backend passiert über Microservices eben, ja, ebenfalls abgesichert, Ende zu Ende mit Zertifikaten an der Stelle. So, somit sicher gegen Einbruchsversuche. Das ganze backend wird betrieben von ähm, großen kommerziellen dienstleister der sich eben auf diese dinge spezialisiert hat ähm, der gewichtigste noch zu erwähnen ist dass wir neben den reinen operativen produktionsdingen die letztendlich die versand der, Mess der nachrichten äh, generieren die trennung von den kommerziellen daten in einem an, in einer anderen cloud lösung von einem anderen anbieter haben selbst für den fall dass über einen einbruch in das produktionssystem ähm, dinge äh, ähm, ergattert werden könnten, ähm, gibt es denn noch nicht den Zugriff auf die entsprechenden kommerziellen Daten wie Bankverbindungen etc., die dort hinterlegt sind. Das sind zwar komplett getrennte Welten. Also die Plattform generell ist sehr flexibel, ist die Core-Plattform bildet eigentlich die gesamte Logik ab und wir haben mit dem Button als ersten Element angefangen, eine reale Lösung zu bauen, also weg von der eigentlichen Idee in die Realisierung rein, um zu zeigen, dass man mit diesem Ding wirklich was machen kann und dass man durch einen simplen Knopfdruck letztendlich Aktionen auslösen kann. In unserem Fall sind das Nachrichtenversendungen, E-Mail oder eben auch Push-Notifications auf eine App hinein. Nichtsdestotrotz können über die gleichen APIs andere Backend-Systeme angebunden werden und da wird es dann interessant für, für andere Partner, mit denen man zusammenarbeiten kann, die sowohl auf der Eingangsseite einen Button haben möchten oder eben auch andere Sensoren, die man dort über diesen Weg einstellen kann, der dann entsprechend versendet wird. Über die Backend ja, so haben wir jetzt zum Beispiel aus, ähm, von Kundenseite aus ein äh, Piloten ähm, am Laufen. Da wird derzeit dieser Button eingesetzt in Arztpraxen, um dann einfach der, dem Personal die Möglichkeit zu geben, hier haben wir eine Störung, per Knopfdruck dem EDV-Dienstleister zu sagen, der Drucker spinnt oder wie auch immer, was dahinter steckt, sodass die von der EDV-Dienstleistung aus sofort wissen, ah, da ist ein Problem in der Arztpraxis Professor Müller und können sich entweder remote aufschalten oder eben entsprechend dort anrufen des Weiteren im Bereich Logistik größere Anbieter aus Deutschland der koppeln möchte diese Lösung mit der Logistiksoftware, die angeboten wird und zwar dann an Stationen, wo Verpackung fehlt oder wo Füllmaterial für ganz bestimmte Motoren nicht vorhanden sind, dass einfach diese einfache Lösung individuell pro Prozess jeweils bestückt werden kann. Also das sind sehr spannende Projekte die sich da auftun und da ist eigentlich auch so ähm, die Sinnfälligkeit der Button die Lösung.